Hallo meine Lieben, jetzt kommt einmal ganz kurz Werbung in Eigenregie. Ich möchte euch nämlich auf eine Sache hinweisen, die ich selbst bis vor ein paar Tagen gar nicht wusste. Und zwar geht es mal wieder um die Curaprox Schallzahnbürste, die Hydrosonic Pro. Und zwar habe ich die vor einiger Zeit, also vor drei, zwei Wochen ungefähr für Marks Mutter bestellt. Und jetzt ist sie auch angekommen und ich hatte sie dann registriert. Und bei der Registrierung konnte ich mir ein Geschenk aussuchen. Da habe ich nämlich festgestellt, dass man, wenn man sie registriert, nicht nur drei Jahre Garantie bekommt, also noch ein zusätzliches Jahr, sondern man kann sich auch ein Geschenk aussuchen, und zwar ein, ein Set Bürstenköpfe. Man kann sagen, ob man die Sensitiv-, die Single- oder die Power Bürstenköpfe als Geschenk bekommen möchte. Und dann gibt es die eben gratis dazu. Die sind nämlich heute angekommen. Die gab es jetzt einfach gratis nach Hause geschickt für die Registrierung dieser Schallzahnbürste. Und das ist natürlich eine ganz coole Sache, weil man damit natürlich noch mal mehr Geld spart, wenn es die gratis dazu gibt. Und ich zeige euch das einmal kurz am Computer. Also ich habe hier jetzt die Schallzahnbürste Hydrocynic Pro schon eingefügt in Warenkorb. Ich habe hier den Gutscheincode eingegeben, den Code Dr. Ami20. Damit spart ihr ja nochmal 20 Prozent, also fast 40 Euro spart ihr. Und dann kostet sie auch nur noch ungefähr 160 Euro oder 159 Euro, die Zahnbürste. Dann bekommt ihr, wie gesagt, noch einmal Bürstenköpfe geschenkt, wenn ihr sie registriert. Also drei Jahre Garantie und die Bürstenköpfe im Wert von 19,90 Euro. Das heißt, Ungefähr 140 Euro kostet sie dann nur noch und dann könnt ihr noch, wenn ihr den Newsletter abonniert, so eine gratis Zahnbürste bekommen und die kostet auch nochmal 5,45 Euro, das heißt letztendlich landet man nur noch bei ungefähr 135 Euro, wenn ihr diese Hydrosonic Pro kauft. Also von den ursprünglichen knapp 200 Euro sind es nur noch wirkliche 135 Euro, weil es eben so viel Rabatt drauf gibt. Und als ich die Zahnbürste für Marks Mutter bestellt habe, konnte man sich sogar noch ein Travel-Set als Geschenk aussuchen. Also so ein Travel-Set gab es auch noch dazu und das hat einen Wert von 11,90 Euro. Das heißt, es ist noch mal günstiger geworden und dann war es nur noch Ungefähr 123 Euro insgesamt. Also es ist echt dadurch günstig und ich denke, viele von euch wissen das nicht und sehen immer nur die 199 Euro. Aber wenn man überlegt, wie viel Rabatte es da drauf gibt und Geschenke dazu, dann sind eben diese 135 Euro die eigentlichen, was man bezahlt, beziehungsweise wenn es wieder so eine Aktion gibt mit einem Travel Set, die ist jetzt anscheinend gerade abgelaufen, die Aktion, aber die kommt bestimmt mal wieder, dann sind es halt nur noch 123 Euro. Also das ist hier wie gesagt dieses Travel Set, was es gratis dazu gab. Im Wert von 11,90 Euro konnte man sich eine Farbe aussuchen. Ja, das gab es dann auch noch als Geschenk dazu für die Bestellung. Also ihr seht, unterm Strich ist die Zahnbürste gar nicht so teuer, wie es auf den ersten Blick scheint, weil sie eben viele Rabatte drauf gibt mit meinem Code Dr. 20 Wie gesagt, spart ihr diese 20 aber eben noch weitere Geschenke gibt es dazu. Und ich würde euch wirklich empfehlen, sie zu registrieren, weil ihr dann, wie gesagt, diese drei Jahre Garantie drauf bekommt und jetzt noch ein Geschenk euch aussuchen könnt, also nochmal Bürstenköpfe gratis dazu geschenkt bekommt. Und das machen die auch noch nicht so lange. Also als ich meine damals registriert habe, gab es das noch nicht, diese Aktion. Ich weiß nicht, seit wann die das machen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nur zufällig entdeckt, weil ich für Max' Mutter seine Zahnbürste bestellt habe und die registriert habe. Und ich dachte mir, viele von euch wissen das vielleicht auch nicht. Und deswegen habe ich noch mal kurz hier ein kleines Video gemacht, um euch zu informieren und eben... Ja, euch mitzuteilen, dass es da noch mal einige Geschenke obendrauf gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch im Überlegen seid, ob ihr die Zahnbürste jetzt kaufen möchtet oder nicht. Vielleicht hat es noch mal geholfen bei der Entscheidungsfindung, dass ihr eben seht, dass sie gar nicht so teuer ist unterm Strich. Und ja, da gibt es auf jeden Fall noch teurere Zahnbürsten auf dem Markt. Auch wenn sie erstmal mit diesen 199 Euro halt teuer erscheint. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, abonnieren nicht vergessen, das ist ganz, ganz wichtig und drückt auch auf die Glocke, denn dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt, weil mir aufgefallen ist, dass... Ja, die Videos manchmal gar nicht mehr vorgeschlagen werden. YouTube hat da ein bisschen was geändert und manchmal werden nur ältere Videos vorgeschlagen statt der neuen. Also wenn ihr kein Video verpassen wollt, drückt auf jeden Fall auch auf die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!